In unserer schnelllebigen Zeit, wo immer alles schneller, höher, weiter sein muss, ist die Angst vor dem Versagen bei ganz vielen Menschen wirklich sehr, sehr präsent. Geht es vielleicht Ihnen auch so, dass Sie manchmal so die Sorge haben, hoffentlich schaffe ich das, hoffentlich mache ich das alles richtig, hoffentlich mache ich keine dummen Fehler? Wie Sie die Angst vor dem Versagen überwinden können, erfahren Sie direkt nach dem kleinen Intro. Ich finde, es ist wirklich nachvollziehbar, dass manche Menschen diesbezüglich sehr unsicher werden, weil es ist heutzutage tatsächlich so, dass immer mehr gefordert wird, dass die Anforderungen immer größer und immer höher werden, sodass viele natürlich zu Recht die Sorge haben, kriege ich das alles noch hin, schaffe ich das noch? Und was sich ganz klar dabei ausbreitet, ist Angst, ist Stress, ist Hektik und auch ein gewisser Selbstzweifel, der sich breit macht. Letzten Endes dient alles das dazu, dass wir uns selber immer mehr in die Zweifellage ziehen und immer mehr darüber nachdenken, wo wir was wie verbessern können, sodass es letzten Endes überhaupt keine gute Idee ist, auf diese Art und Weise weiter zu grübeln. Was können Sie aber ganz konkret dagegen tun? Wie ich gerade schon sagte, es ist immer dieses Negativdenken dann im Vordergrund. Ne? Wir konzentrieren uns dann also in solchen Situationen ausschließlich darauf, was zum Beispiel alles schief gehen kann was für Fehler entstehen können und so weiter und so fort. Das sind alles negativ behaftete Gedanken, die uns Sorgen bereiten. Wenn Sie dagegen diese Angst vor dem Versagen überwinden möchten, dann geht es darum, sich zu überlegen, was kann dann alles gut gehen. Das als Herausforderung zu sehen und zu sagen, okay, was habe ich, um diese Aufgabe meistern zu können. Und anstatt dann eben darin verhaftet zu bleiben, sich Sorgen darüber zu machen oder eine Angst entwickeln, einer Aufgabe nicht gerecht zu werden, kramen Sie doch mal in Ihrer Ressourcenkiste. Überlegen Sie doch mal ganz schlicht und ergreifend, welche ähnlichen Aufgaben musste ich in der Vergangenheit vielleicht schon bewältigen und wie habe ich das geschafft? Ja, weil irgendwie haben Sie es ja auch geschafft. Und wenn es vielleicht auch noch nicht so ideal war, so können Sie dann jetzt darüber nachdenken, was möchte ich denn jetzt anders machen. Ne? Weil das, äh, dass Sie Aufgaben schaffen können, haben Sie in der Vergangenheit mit Sicherheit schon tausendmal bewiesen. Ressourcen sind also da. Das heißt, welche davon brauchen Sie für die jetzige Situation? Gehen Sie weg von diesem Denken, ich bin nicht gut genug. Andere sind besser als ich. Das hat wieder was mit Vergleichen zu tun, sondern bleiben Sie ganz bei sich und überlegen Sie, was habe ich alles? Womit kann ich glänzen? Welche Stärken möchte ich in dem Moment ausbauen? Und genau auf diese Dinge sollten Sie sich definitiv konzentrieren. Was noch hilfreich ist, bei der Angst vor dem Versagen ist es, sich zu überlegen, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Was kann also aller, im allerallerschlimmsten Fall passieren, wenn ich das jetzt hier wirklich verbocke? Was ist denn dann? Boah, da werden Sie mit Sicherheit relativ schnell eine Antwort finden. Ich kenne das schon, ne? dass Sie sagen, oh ja, dann ist alles ganz furchtbar, dann ist alles ganz schlimm. Ich hatte zum Beispiel mal einen jungen Mann in der Beratung, der eine furchtbare Angst davor hatte, im Abitur zu versagen. Und als ich ihn dann auch danach fragte, was ist denn dann, was passiert denn dann, wenn du das Abitur versemmelst, was ist das Schlimmste, was dann sein kann? Ja, sagte er, dann ist alles vorbei. Meine ganze Zukunftsplanung ist dann im Eimer, dann werde ich wahrscheinlich die Straße fegen müssen, keiner mag mich mehr, ich enttäusche meine Eltern, alle meine, meine Mitschüler werden sich weiterentwickeln, können zum Studieren gehen Ja, und ich bin dann einfach nur der Loser, der Versager. Das war so dieses Dramabild, was er sich ausgemalt hat. Wenn ich dann aber weiterfrage, ja, was, was dann? Okay, dann hast du dich eine Zeit lang im Selbstmitleid gesuhlt und hast gesagt, Mist, habe ich jetzt verbockt. Was machst du dann? Erst dann fing er an zu überlegen, was passiert denn danach? Was kann ich denn danach machen? Und nach einer gewissen Zeit kam er dann auf die Idee, na jo, er könnte ja auch eine Ausbildung machen oder er könnte ähm, sich nochmal ganz neu orientieren. Vielleicht gibt es sogar eine Möglichkeit, das Abitur auf dem zweiten Bildungswege nachzuholen. Plötzlich taten sich also Perspektiven auf, die er tun kann, falls er das Abitur wirklich jetzt versemmeln sollte. Und dann fragte ich natürlich weiter, und was ist dann? Was ist, wenn du diese Ausbildung gemacht hast? Was könnte dann sein? Ja, dann kann ich vielleicht später immer noch studieren, weil ich dann ja die Ausbildung als Grundlage habe. Und plötzlich erschien alles nicht mehr so duster. Und genau das meine ich damit, wenn ich Ihnen sage, überlegen Sie mal, was das Schlimmste sein kann, was passiert und fragen Sie sich dann immer wieder, was kommt dann, was passiert dann? Meistens ist es dann gar nicht mehr so schlimm, weil es noch Möglichkeiten danach gibt, die wir aber in der Angst, in der wir stecken, nicht sehen können. Also, was ich Ihnen heute mitgeben möchte, ist einfach mal zu gucken, wie kann ich die Aufgabe bewältigen und weg von dem Negativdenken. Und weiter darüber nachzudenken, was passiert im schlimmsten Falle. Und beides dient dazu, diese Angst wirklich abzubauen. Als dritten Punkt kann man noch hinzunehmen, sich zu überlegen, was möchte ich durch diese Aufgabe eigentlich erreichen? Ja? Weil häufig ist es so, wenn wir Angst davor haben zu versagen, dass wir uns wieder am Außen orientieren. Drüber nachdenken meinetwegen. Was werden wohl die Zuschauer erzählen? Oder wie werden die mich finden, wenn ich eine Rede halten soll oder eine Präsentation vorführen soll? Oder was wird mein Vorgesetzter denken? Wie finden das meine Kommilitonen? Wer auch immer, wir orientieren uns dann gerne daran, wie andere das wohl beurteilen werden. Und das ist auch wiederum ein Denken, was nicht unbedingt förderlich ist. Stattdessen können Sie sich überlegen, warum mache ich das denn? Was habe ich denn davon? Was möchte ich erreichen, indem ich meinetwegen diese Präsentation halte oder diesen Vortrag vortrage? Und ähm, dann anhand dieser Ziele, dieser Wünsche, die ich dahinter habe, eben auch nochmal ein ganz anderes Denken installieren kann. All das dient dazu, diese Gedanken von dieser eigentlichen Angst wegzunehmen und hinzuführen zu etwas Positiven habe ich zum Beispiel Angst vor einer großen Menschenmenge zu reden und dort zu versagen, Angst zu haben, ich werde kein Wort rauskriegen. Ja? Dann kann ich mir stattdessen überlegen, ja, was ist denn dann? Wie möchte ich denn damit umgehen? Ich habe ja schon mal einen Vortrag vielleicht von mehreren Menschen gehalten. Was war da? Was war da für ein Gefühl? Und dann stelle ich vielleicht fest, okay, ich habe das damals so und so gemacht. Heute möchte ich mich vielleicht noch mal ganz intensiv auf meine Inhalte konzentrieren, ich möchte auch gar nicht mehr unbedingt, was weiß ich, auf die Leute achten, von denen ich weiß, die sind mir sowieso nicht so wohlgesonnen, sondern ich gucke ganz bewusst Leute an, die mir wohlgesonnen sind. Ja, also ich nutze auch diese Ressource zu wissen, wer ist, wer ist gut für mich und wer nicht. Und ich male mir aus, was ich davon habe, vor diesen Menschen einen Vortrag zu halten. Als allererstes natürlich, ich habe diese Angst überwunden. Als zweites, ich kann darstellen, was ich über dieses Thema weiß. Als drittes, ich kann meine rhetorischen Fähigkeiten etwas testen. Wenn Sie dieses Denken entwickelt haben, dann können Sie überlegen, so wie möchte ich das denn machen? Wie kann ich da vorgehen? Wie möchte ich gehen? Wie möchte ich stehen? Welche Witze bringe ich vielleicht dann noch mit ein oder Späßchen? Was für eine, was für hier, welche Inhalte bringe ich ein? Auf all diese Dinge können Sie sich dann konzentrieren. Und wenn Sie dann noch überlegen, was wäre der schlimmste Fall, wenn ich zum Beispiel stecken bleibe, wenn mir plötzlich nicht mehr einfällt, was ich sagen wollte, ist für die meisten der schlimmste Fall in so einer Situation, dann kann ich sagen, beispielsweise sage ich dann den Leuten, oh, tut mir leid, jetzt hänge ich gerade einen kleinen Augenblick, ich muss mal eben in mein Manuskript gucken und schwuppdiwupp geht es weiter. Das sind alles so Punkte, die Sie nutzen können, um die Angst vor dem Versagen ziemlich zügig in den Griff zu kriegen. Aber natürlich auch nur dann, wenn Sie solche Situationen immer wieder aufsuchen. Und vor allem, ganz wichtig, im Nachhinein auch sich bewusst machen, wie Sie es geschafft haben. Ja, Das hatte ich im vorigen Video auch schon mal. Dieses Bewusstmachen, dass ich es geschafft habe, wie und womit ich das geschafft habe, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, Ängste im Allgemeinen zu überwinden, aber eben auch diese Angst vor dem Versagen zu überwinden. Denn wenn ich dann auch wiederum nur rausgehe und sage, oh Gott sei Dank, das habe ich hinter mir, möchte ich so schnell nicht wieder rein, habe ich nichts davon, außer diesen Fluchtgedanken, diesen Vermeidegedanken. Stattdessen zu sagen, ja, das habe ich geschafft und das und das habe ich dazu genutzt und das und das habe ich wahrgenommen von den Leuten, die mir zugehört haben. Das ist dann etwas, was die Angst wirklich langfristig dazu bringt, sich zu verabschieden und wir wesentlich freier und äh, ja, weniger angstvoll an andere Dinge heranzugehen. Auch hier fasse ich noch mal kurz zusammen, vergleichen Sie sich nicht mit anderen, sondern bleiben Sie bei sich, nutzen Sie Ihre Fähigkeiten, freuen Sie sich auf das, was kommt, malen Sie sich nicht zu definitiv aus, was alles daneben gehen kann, sondern Überlegen Sie, was das Schlimmste, was passieren kann und was mache ich dann? Was kommt danach? Wie mache ich weiter? Das sind die Schritte, die Ihnen helfen werden, die Angst vom Versagen abzulegen. Ich freue mich wie immer auf Ihre Kommentare unten. Vielleicht haben Sie schon Erfahrung damit gemacht. Das war es auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal.